Oh, gie, gie. So. Zappa, zappa, was geht? Appa. <lacht> ja, damit hallo und herzlich willkommen bei Philips Gura, was geht? Ja, wir sind heute nicht draußen Müll sammeln. Diese Woche gibt es kein Der Müllmann Video. Es war einfach viel zu heiß in der letzten Zeit. Heute hat es geregnet und trotzdem bin ich am sweaten, weil es jetzt extrem schwül ist und da wollte ich mir das einfach nicht antun hier. Deswegen sind wir jetzt hier heute in meinem Streamingzimmer, eher Büro und es passt sich ganz gut, denn der gute Jonas hat sich gewünscht, dass ich hier mal mein Equipment zeige, mein Zimmer zeige, so eine Roomtour mache und dann dachte ich mir, komm dann mache ich das heute. Das passt mir ganz gut rein. Ja, <lacht> deswegen würde ich sagen, fang wir einfach an, so zu ein One-Taker ohne großes Schneiden. Ähm, deswegen, ich hoffe, du freust dich und bist gespannt. Legen wir los, jetzt gibt es doch einen Schnitt. <lacht> ja, da ist mein Schreibtisch. Ich habe übrigens nicht extra aufgeräumt, also es ist genauso dreckig und unaufgeräumt wie immer hier. Ja, Badabada. Ja, jetzt hast du ja alles gesehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns bald wieder. <lacht> nee, Spaß. Ich muss mir hier kurz mal ähm, das Licht noch extra anmachen. Das ist normal nicht an, aber sonst ist es zu dunkel hier. Ja, also mein Schreibtisch. Da gucken wir nachher genauer an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit dem Regal an. Also, ich zeige dir hier so wirklich so ein bisschen in den Raum. Stellen wir mal kurz die Kamera ab. Da sieht man noch nicht. Wir fangen oben an und da haben wir hier meine DJI Gimbals ja und zwar einmal äh, klicken wir mal hier kurz drauf, dass wir es scharf stellen oder was? drehen wir scharf so jetzt haben wir es scharf haben wir hier einmal das große Ronin S also DJI Ronin S das kleinere DJI Ronin SC noch immer die erste Variante kein Carbon oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall sehr funktionell dann haben wir noch eine goldene Kamera, Bre. Ja, das ist aber eher so hier äh, Spardose. Und äh, hier noch eine Duftflasche mit Stäbchen drin. Und dann haben wir hier ein Bücherregal. Da guck mal an, was haben wir denn hier für Bücher eigentlich? Lass mal, lass mal gucken hier, hier der große Fotoguide, achso, Vegan Kochenbuch, äh, Tori Drugas Calming Signals, achso, die Be die Beschwichtigungssignale der Hunde. Ja äh, ja ja ja, ich weiß gar nicht, ich hoffe dass ich es ist scharf. Und äh, Batman Arkham City äh, Comic. Oh yeah baby, Batman, geile Geschichte. Ähm, hier ein Muskelguide. Sehr schönes Buch, ähm, einer der wenigen Bücher die ich durchgelesen habe, von Anthony Bonser, Eminem, die Biografie Hier Patrick Baboumian, Funktionales Krafttraining Das Bild hier, das habe ich gemacht, das auf dem Cover ist übrigens Und da haben wir auch noch vegan ganz anders, die zweite Auflage Das sind auch zwei Bilder von mir drin, komm, komm, komm, komm wir gucken da mal kurz rein Und zwar einmal glaube ich im Inhaltsverzeichnis, lass mal sehen das nicht, das hier yes sir und hinten glaube ich noch und das hier yes sir zwei Bilder noch von mir an diesem Buch können wir das hier auch mal wieder reinschieben bre mit einer Hand auf jeden Fall ganz schwierig und oh da habe ich ja noch trotzdem vegan da ist auch ein Bild von mir drin Brudi äh, die Frage ist jetzt nur wo? ist auch nochmal so eins von Patrick ah ja, da ist es nochmal das gleiche Bild, das quasi in dem anderen Buch auch als Titel ist, ist auch hier drin von mir yes Sir sehr schön Gut, und ansonsten haben wir hier Grafik und Gestaltung, Fotogalerie, Fotografieren im Studio, das Posingbuch für Fotografen, Existenzgründung, der große Fotokurs, Kevin und, äh, Hollywood das Unternehmen, Fotografieren wie die Profis, Photoshop Artworks, Posen, Posen, Posen und Portrait Compositing und dann haben wir hier ansonsten noch ein äh, paar Filme. Ah ja hier Batman, Dark Knight Rises, Dark Knight Rises, Dark Knight, äh, Vier Brüder, geile Filme. Martin Ritter, Bre, Alter, das ist äh, ziemlich alt das Buch, würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Ähm, Stress bei Hunden für hundefreunde du schaffst das was du willst äh, vegan for fit habe ich mal geschenkt bekommen äh, ja attila hildmann ist ja ein bisschen im verruf geraten. aber das buch das kochbuch ist auf jeden fall gut so dann haben wir jetzt auf jeden fall ach ja hier haben wir noch meine panasonic meine lumix panasonic bei einer meiner ersten ähm, vlog kameras dann haben wir hier äh, die Canon Legria Mini X, war auch einer der ersten. Dann kam noch so eine Canon G7X2 raus, äh, äh, äh, beziehungsweise habe ich mir gegönnt. Hier habe ich die Kamera, die ich gerade in der Hand halte, meine Sony A7S 3 und das äh, Objektiv, der Karton zumindest. Hier liegen ein paar Unterlagen rum. Da habe ich kleinen Gruß wie Kunstblut, Lampen und äh, Cuttermesser und so Handschuhe. Und da sind noch so Crits für meinen. Dido Light Falconi LED-Panel, ja, das ist das Regal, also du siehst, hier wird richtig ins Detail gegangen, ein Stückchen weit, und hier oben hier oben ist normalerweise die Kamera, die ich jetzt in der Hand halte. Dann haben wir hier einen DIO, weil die Leute die mich kennen, die wissen, dass der Kanal früher DIO hieß. Und äh, man nennt mich auch DIO, man kann mich jetzt auch noch DIO nennen, also eine DIO Dose mit Sonnenbrille. Dann haben wir den DIO Kackhaufen, weil ich so bescheiden bin. Nein, das ist natürlich ein schönes Geschenk gewesen von der Frakolina. Ich weiß gar nicht, ob sie noch Content bringt auf YouTube, aber... Ähm ja, hat immer schöne Videos gemacht und solche kaufen und da hat sie mir einen extra königlichen Dio kaufen auf dem Drohnen mit Löffelzepter gemacht. Da drunten steht meine Canon EOS 90D und da haben wir auch meine äh, Canon äh, meine Sony A6400, mit der ich mit der bin ich draußen quasi bei der Müllmann auf dem Stativ und nehme ich auf. Die kann jetzt auch mal zur Seite. Tada. So, also hier gibt es viele Kameras und dann haben wir die nächste Kamera, die Canon EOS M5 Mit der mache ich ab und zu Bilder mit dem, ähm, vom Hund und so, wenn ich Gassi gehe, äh, wenn jemand dabei ist und so Geschichten Mit ist es ein bisschen schwieriger alles Eine schöne Kunstpflanze, ein Karton von meinem Quadcast Mikrofon, Karton von meiner DJI Mini 2 ein ähm, Karton von meiner Switch, eine wunderschöne Kunstpflanze und das Buch hier äh, habe ich ausgeliehen bekommen von meiner Nachbarin da sind Tierbilder drin ganz schön anzugucken und mein Bildschirm der im Hintergrund ab und an läuft mit schönen Bildern von mir und auch mit meinem Logo Übrigens Hintergrund beleuchtet wird die ganze Sache mit Philips Hue Lights äh, sind sehr geil auch hier oben ich wollte eigentlich das mal abkleben hier mit K K klettband da und äh, drüber pinseln schwarz in der farbe wie die wand ist und dann hätte man das würde man das von der ferne nicht so gut sehen oder gar nicht mehr sehen aber noch nicht gemacht so ja, das ist übrigens hier mein ähm, sessel Na, von wie, ist, wie heißen die noch mal da mit der krone Bre. noble chairs also richtig cooles Ding auf jeden Fall, bin sehr zufrieden damit, kann ich nur empfehlen an der Stelle und dann kommen wir jetzt hier zu der Ecke, da haben wir einmal Dämmungsmaterial, Dämmungsmaterial äh, für den Ton, eine Kiste wo Licht rein kann und so, ich weiß nicht ob es nicht zu so dunkel ist, ich hoffe man sieht, mein Altpapiereimer und unter Karton vom Keylight Air, das ich habe, hier mein ISO Monitor was sind das 24 Zoll, was weiß ich nicht. Hier sieht man übrigens auch ein bisschen Spiegel, guck mal, geiler Spiegel, Riesenspiegel, richtig geiler Spiegel von Ikea. breder wirkt der Raum viel größer und man guckt so irgendwie ein bisschen durch ein Fenster, man sieht sich aber selber, <lacht> mir gefällt es aber sehr gut. So, genau, ansonsten haben wir hier hinten auch noch von Vodafone meine Internet da äh, Modem, -Bots. dann haben wir hier einmal mein erstes ähm, Grafiktablett, das kleine. Intuos Pro heißt es glaube ich und mein MacBook hier schneide ich auch meine Flux und das Video, das wir jetzt hier gerade aufnehmen, wird auch hier bearbeitet und fertig gemacht. Dann habe ich hier speicherkarte das nicht meine, von der Arbeit. Da habe ich hier Speicherkarten Auslesegerät, ND-Filter, ähm, ein Lineal, das Objektiv fährt hier rum, Tastatur fährt rum, ND-Filter, GoPro, GoPro und das ist hier so die ähm, ja, Stromversorgung für meine Akkus und so Geschichten. Ja, da lade ich meine Akkus auf, wie man es hier sieht. für die a 6400 einmal für die, die ich jetzt in der Hand halte. Ähm, auch mein MacBook ist hier angeschlossen. Und da liegen auch die Akkus und so weiter. Das ist so mein Akkubereich, ja, wie man auch hier sehen kann. Das sind dann auch die ganzen Ladegeräte drin und äh, die sind alle getrennt vom Kabel ich weiß nicht ob es scharf wird ich glaube nicht ähm, die ganzen ladegeräte getrennt vom kabel die kabel dazu sind hier extra aufgeräumt hier nochmal ein anderes kabel und da sind usb kabel hier hinten sind usb usb c kabel drin so dass ich immer alles schön äh, finde denn das ist mir immer sehr wichtig wenn ich mal was brauche dass ich einfach nur dahin lang und nicht, das sind dann auch die sachen die ich brauche ne? weiß ich bescheid ja und hier sind noch andere sachen drin ist eigentlich egal was da jetzt in den schubladen drin ist die sieht man ja nicht im stream so weil den rest eigentlich auch nicht aber spielt ja keine rolle hier ist kamerazeug drin hier ist kamerazeug drin verschiedene sachen hier äh, ist noch mein ding ähm, ja äh, mein aktenschrank ne? mit steuersachen und so geschichten ja dann haben wir hier mein zweites äh Grafiktablett, das habe ich in der Arbeit genutzt gehabt, das ist ein sehr günstiges Bambu, aber es war ausreichend. Wir haben Kleingeld, wir haben einmal einen Controller und hier noch ein Mikrofonstativ, das ich damals in den Streams genutzt habe. Mittlerweile nutze ich ja hier diesen Ständer, der mir besser gefällt tatsächlich. Mein Computer! Mein schöner Computer, den man hier sieht. Selber zusammengestellt bei Case King, glaube ich. Case King, glaube ich, ja. Und hier äh, ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer. Ein bisschen Scharfglücksbringer, ich weiß gar nicht. Ja. Oder? Genau, hier so. Schon ist ein Feger mit Pilz. Man kennt Von Silvester so mit Hufe, Hufeisen. Ah, ich tue dich mal kurz zur Seite und weil hier gucken wir jetzt mal rein, denn hier ist was interessantes drin, hier sind Hot Wheels drin, Hot Wheels, einmal die so einfache Hot Wheels, äh, noch mehr einfache Hot Wheels, so standardmäßige Hot Wheels, dann haben wir so themenbezogene Hot Wheels noch drin und die etwas hochwertigeren Hot Wheels, äh, so wie auch hier und da sind keine Hot Wheels mehr, da ist mein Switch-Controller in der Karton von meinen iPhones. Vom alten und von meinem momentanen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Haupt, zu der Hauptattraktion, der Schreibtisch vor dem ich hier sitze. Ja, hoho, da sitzt die, liegt die Mütze eigentlich immer, die liegt eigentlich immer hier, ähm, auch wenn ich sie nicht auf habe. Ja, und mein drittes Grafiktablett äh, ist da drunter. Ja, Grafiktablette, die sind schon wichtig, muss ich sagen. So, und dann habe ich hier einen Notizblock. Hier habe ich ein Instagram-Buch. Das liegt nicht immer hier, das liegt jetzt seit, seit kurzem da, weil ich es im Stream das Maximilian gezeigt habe. Dann liegen hier manchmal Briefe, die ich noch so... Ähm hier aber arbeiten muss oder rechnen muss oder so, die liegen hier auch rum und hier, wenn ich dann etwas aufschreiben will, dann schreibe ich das hier auf diesen Zetteln auf und äh, in dem Fall jetzt kann man sagen, können wir aufschreiben eine Notiz zum Beispiel äh, abonniere abonniere, äh, ja Phil Obscura weißt Bescheid? abonniere meinen Kanal <lacht> so dann fangen wir jetzt mal mit den offensichtlichen Sachen an Hier, einmal mein linker monitor Da sind meistens die Webbrowser geöffnet also Epidemic Sound wie in dem Beispiel jetzt oder YouTube Twitch Restream und solche Sachen die ich wenn im Stream brauche und hier wie man sieht <lacht> ähm, ja ist eben OBS meistens geöffnet im mittleren Bildschirm und dann haben wir meinen rechten Bildschirm, da laufen entweder meine Spiele oder eben bei Reaction auch Browser mit Videos und so Geschichten. Wenn ich ein Bild bearbeite, ist hier OBS und hier bearbeite ich die Bilder, da die Farbtreue in dem Bildschirm tatsächlich etwas gegebener ist als äh, im anderen. Ja. Dann arbeiten wir hier, äh, machen wir hier weg, zack, das gehört hier zum Grafiktablett, mein Stift, dann haben wir hier das Elgato Stream Deck, ja sieht so aus, und meine Maus, mein Keyboard, äh, von Rocket, Vulcano, äh, die Maus ist auch Rocket, dann haben wir hier mein winterschönes Go XLR. Sehr schön, dahinter das äh, Cloud-Verstärker für Mikrofon. Mikrofon haben wir ja hier. Schön im roten Kabel, das rote Kabel gefällt mir auch sehr gut. Und äh, das Mikrofon an sich, sehr gutes Mikrofon, man kennt es. Shure SMW7, wenn ich jetzt äh, nicht falsch liege. <lacht> Und da Mac, auch griffbereit im Sitzen für mich äh, die Switch der Pro Controller der Switch meine In-Ear Kopfhörer die wechsle ich ab und zu manchmal habe ich auch andere Kopfhörer aber die liegen hier jetzt hier gerade rum deswegen nehme ich die auch die sind hier mit einem Verlängerungskabel mit dem Go XLA verbunden und hier die Fernbedienung für den Bildschirm ja. und die liegt hier auf meinem Elgato Keylight R und Air, nicht er sondern er Und hier das normale Elgato Keylight. Und das hat hier so ein pappkarton davor. Das jetzt quasi, wenn wir es hier wieder dunkel machen, ich glaube, das können wir auch dunkler machen, wieder ausmachen. Ähm, ja, dass das Licht nicht so sehr auf den Hintergrund streut. Ja, genau. Das könnte ich eigentlich mit dem auch noch machen, aber es macht nicht so extrem hell wie das Keylight. So. Man streut es nicht so extrem auf meinen Hintergrund ja genau und so sieht es jetzt nochmal aus wenn es ein bisschen dunkler ist hammer alles ja und, ah ja, hier, hier noch meine Phil, Philips Hue als äh, Streiflicht und als Kopflicht ja. alles schön eingestellt so stimmig so dass es mit dem Hintergrund ähm, übereinstimmt rot und blau hier haben wir ja hinten rot äh, und rot und äh, blau oben und da hinten habe ich noch einen Drucker von meiner alten Arbeit. Da kann man Bilder ausdrucken von 10.15 bis 15.20. Ja. Und da hinten ist das Sofa, Wäscheständer und so Geschichten. Es ist vielleicht das Wohnzimmer, aber ich nutze es nicht im Prinzip. Das steht einfach das Sofa, das alle Sofa von meiner Schwester, weil es einfach super bequem ist. Und ich dachte, es ist zu schade, um rauszuschmeißen. Ich nehme es. Aber oft draufliegen tue ich nicht oder drauf sitzen. Äh, ich tue eher meine Wäsche da hinten aufhängen. Ja. Genau. So sieht's aus. Wir können nochmal kurz. Den Stuhl hier hinstellen, positioniert ein bisschen und das war zurück. Ja, One Take auf jeden Fall. Ich, also, meine Respekt, wenn du das Video bis hier anguckst. Ja, weil es äh, ist ja schon ne, speziell. Also, wie man hier sieht, äh, so sieht es noch mal aus. hier noch mal um das hier noch mal gesehen zu haben. Ja. Wunderschön. Und da hinten. Es lohnt sich nicht hier einzubrechen, denn da hinten sieht man meinen Wachhund, der ja eigentlich gar nicht liegen darf. Das ist hier, hat sich hier reingeschlichen. Normal müsste jetzt direkt runter, aber ich nehme jetzt hier auf, ich lasse ihn jetzt liegen. Ich mache jetzt hier keinen Act alle. Ähm, aber normalerweise darf es nicht. habe jetzt gar nicht aufgepasst, habe nicht gesehen, dass er reingekommen ist. Äh, okay. Alles klar. Jetzt machen wir noch mal kurz einen Schwenker zu mir. Da komme ich ganz schön in den Schwitzen. Nicht, weil es zwangsläufig so anstrengend ist, sondern weil es hier extrem warm ist, wie gesagt. Und da gehe ich nicht raus Müll sammeln hier. Ganz ehrlich, Leute. ja, Ich bin auch nur ein Mensch. Ich hoffe, es war ein entsprechender Ersatz, vor allem für dich Jonas. Ich hoffe du bist zufrieden mit dem Video, hast, meine, hast ein paar Einblicke von meinem Zimmer hier bekommen und äh, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die das Video bis hierher angeguckt haben. Dann ist es eigentlich nur ein reiner, harder. Durchgang durch mein Zimmer. Da muss man sich schon extrem für interessieren, dass man da dran bleibt. Also vielen lieben Dank, wenn du bis hierhin angeguckt hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Hoffentlich wieder draußen beim Müllsammeln. Oder im Stream. Ja. Also, dann sage ich an der Stelle auf jeden Fall Adio, dein Dio. Ja, yeah, yeah. <lacht> ja. A.K.A. Philopscura. Du weißt, nichts anbrennen lassen. Oh, sapper, sapper, was? geht <lacht> <Get upper>. ab <lacht> naja das war jetzt nicht ganz so geil aber was soll ich sagen es kann sein dass es das heute auch ein bisschen mehr wackelt denn oh Mikrofon geht ab leck mich doch im Arsch einmal